gibt es schöneres als das Bermuda Dreieck im Regen zu fahren, das haben wir jetzt auch mal gemacht und es hat sich nicht sehr viel verändert im Vergleich zu 2014. Ein paar Effekte wurden repariert, aber im Großen und Ganzen ist der Zustand der gleiche. Jetzt wird man wahrscheinlich die Zeit noch nutzen, um noch ein bisschen Feintuning zu betreiben, aber ja, das Fahrgeschäft ist auf jeden Fall saisonbereit. Ja. Wie ihr sehen könnt, wurde der New York City Transformer repariert, gegen Ende der Saison 2014 war er außer Betrieb gesetzt und ist nun wieder voll funktionsbereit und dreht in der neuen Saison wieder seine Runde. Wir kommen gerade aus Ice Age Adventure und wie schon beim Bermuda Dreieck hat sich auch hier nicht sehr viel verändert. Der Schneeeffekt funktioniert wieder und das sogar sehr gut. An anderen Stellen gibt es immer noch kleine technische Probleme, aber bis zum offiziellen Saisonstart ist ja noch rund eine Woche Zeit, sodass in einer Woche die Welt auch wieder ganz anders aussehen kann. Ich stehe hier vor einem überraschend sonnigen Santa Monica Pier und genauso überraschend fanden wir für die Saison 2015 die Überarbeitung des Speedy Pass Systems. Das Angebot wurde an dieser Stelle erweitert. Im Wesentlichen verändert hat sich der Speedy Pass Silver. Hier bekommt ihr die 14 größten Attraktionen mit einmaligem Überspringen der Warteschlange. Wenn ihr unbegrenztes Überspringen der Warteschlange haben möchtet, dann ist für euch der Speedy Pass Platinum die richtige Wahl, kostet allerdings auch ein paar Euro mehr. Van Helsings Factory ist und bleibt immer noch eins der Aushängeschilder des Movieparks und das zu Recht. Die Bahn fährt sich immer noch butterweich und hat ziemlich Zug drauf. Der einzige kleine Mehrmutstropfen heute war, dass der Screen nicht funktioniert hat. Aber wie wir wissen, ist diese Foxcreen-Anlage sehr empfindlich und die Technikjungs sind bestimmt schon dabei, das Problem schnellstmöglichst zu beheben. Der Banit hatte heute ab 14 Uhr leider geschlossen, dementsprechend haben wir es nicht auf die Bahn geschafft und können euch leider nicht sagen, wie die Fahreigenschaften aktuell aussehen. Ob Das Retracking weiter fortgeführt wurde, da wissen wir leider nicht mehr als ihr. Bei den Shows gab es dieses Jahr Wendungen. In Studio 7 findet keine Show mehr statt, kein Shadows of Darkness mehr. Im Warsteiner Saloon findet auch Western Lightning nicht mehr statt. Dafür gibt es allerdings jetzt die Minions im Park, die einen eigenen Paradewagen bekommen und die auch eine eigene Show bekommen. Back to the Movies wurde abgelöst durch Break the Rules, eine Show rund um den Schulalltag, während gegenüber Crazy Cops quasi unverändert stattfindet, allerdings mit neuem Stuntshow-Team. Die italienische Besatzung würde durch eine deutsch-spanische Besatzung ausgetauscht. Unter anderem hat sich in diesem Jahr auch das saisonpass verändert. Aus einem Saisonpass sind drei geworden. Ich halte hier in meiner Hand einen Ultimate-Pass. Neben dem gibt es auch noch einen Superpass und einen Funpass. Der Bonusclub ist in diesem Jahr im Wesentlichen unverändert geblieben. Auch dieses Jahr kommt ihr wieder einmal kostenlos in den Eftelingen in den Niederlanden. Bei Time Riders hat sich ein bisschen was geändert. Nachdem ja im letzten Herbst schon der Windeffekt in der Batcave in der zweiten Pre-Show dazugekommen ist, ist jetzt in der Bibliothek, in der ersten Pre-Show, ein bisschen was an Lichttechnik dazugekommen. Neue LED-Spots, schaut es euch einfach an, wir finden es ganz gelungen. Ansonsten funktioniert Time Riders wie immer problemlos, störungsfrei. Ja, eine gemütliche Reise durch die Zeit. Der Lost Temple war heute leider den ganzen Tag nicht geöffnet, sodass wir nicht nachvollziehen konnten, was genau der Park am Fahrsystem verändert hat. Im Vorfeld wurde ja bereits angekündigt, dass sich dort etwas verändert hat. Wir freuen uns auf Freitag und hoffen, dass wir dann drauf können. also nun das Pre-Opening im Movie Park Germany für die Saison 2015. Ab Freitag geht es dann richtig los. Trotz des wechselhaften Wetters, Sonne, Regen, Sonne, Regen, hatten wir viel Spaß gehabt. Ja, wir freuen uns auch sehr darauf, dass die Saison bald anfängt. Natürlich wird der Park an der einen oder anderen Stelle noch ein kleines Feintuning vornehmen. Wir sind uns sicher, dass die Saison 2015 richtig gut wird und wir freuen uns schon sehr darauf. Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr unser Video fandet. Wir würden uns sehr darüber freuen. Dankeschön.